Ach so also denke ich, schreiben wir auch doch jetzt wieder in ein Jahr voller Zuversicht und mit der Möglichkeit schöne Dinge zu erleben und darauf möchte ich mit euch allen anstoßen. Und ich mich bedanken. Weil auch ganz neu hier, als ob er schon immer da wäre, die anderen. Sie sind schon lange. Nach. <lacht> Mit meinem Mann stoß noch <lacht> So, also auf viel Gesundheit. Und ähm, vielleicht können wir jetzt noch kurz das alte Ritual machen. Ähm, der Joel ist der Jüngste. Du weißt ja, dass wir keine Weihnachtsfeier haben, bist du jetzt der Erste, der seit Jahren kein Gedicht aussagen muss ja. und auch kein Lied singen, ja. hat sich das umgekommen. Okay. Dafür fängst du an, greifst dir ja eins so ein Stick und schaust, was draufsteht. Und gibt es der oder denjenigen mit einem guten Wunsch bitte?